Willkommen zurück bei obermarkt Aktien investieren. Ich erzähle Ihnen heute etwas über Aktiennachrichten. Sind Aktiennachrichten nicht wichtig für Sie als Anleger? Und ich behaupte, nein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als der Brexit passierte, wissen wir alle, stand in den Zeitungen, dass alles ganz schlimm ist und dass der Aktienmarkt brutal heruntergefallen ist. Was wirklich passiert ist, ist, der Aktienpreis ging zuerst ein bisschen rauf in England, weil die Leute gedacht haben, es gibt keinen Brexit. Dann passierte der Brexit, er fiel und dann hat er sich wieder erholt und wir sind etwa da. Nun, für die Medien ist nur gerade das hier interessant. Das kommt in die Medien. Diese Information habe ich nur gerade von einer sehr guten Journalistin, äh, äh, Charlotte Chatmart gelesen, die am Schluss gesagt hatte, übrigens, am Ende der Woche war der Aktienkurs des englischen Aktienindexes wieder etwa am gleichen Ort. Ganz wenige Journalisten erzählen diese Story, weil sie ist langweilig. Sie gehen nicht und erzählen, es ist ja gar nichts passiert. Sie erzählen ganz schlimm brexit großer Fall. Ein anderes Beispiel ist Volkswagen. Können Sie sich erinnern an den äh, Abgasskandal von Volkswagen? Was ist passiert? Der Aktienpreis schwupp, ist runtergefallen, dann hat er sich ein bisschen erholt und dann blieb er etwa gleich. Auch das ist für Sie komplett irrelevant. In den Zeitungen steht natürlich das hier, das sind super News. Aber Sie können gar nicht schnell genug handeln. Das hier ist in ein paar Stunden passiert. Ein professioneller Trader könnte vielleicht so schnell handeln, er kann aber auch hier unten verkaufen und dann hat er was verloren. Dann hat er nämlich den maximalen Verlust realisiert. Und wenn er nicht verkauft hätte, hätte er einen normalen Verlust realisiert. Auch diese News sind für Sie komplett irrelevant. Denn wenn Sie diese News erfahren, sind Sie schon wieder in dieser Phase, grün, wo nicht viel passiert. Deshalb sage ich Ihnen, Aktiennews sind für Sie als Anleger komplett egal, auch wenn die professionellen Anleger das ganz, ganz ernst nehmen müssen, weil Sie arbeiten hier im täglichen Handel. Für den normalen Anleger, der langfristig spart, sind Aktiennews langweilig. Denn sie bringen nichts Neues aus einem einfachen, ganz einfachen Grund. Alles, was an News bekannt ist, ist bereits im Aktienpreis drin. Sie können das gar nicht mehr ausnutzen, um etwas Zusätzliches zu verdienen. Sie können sich darauf verlassen, dass die News, die alle kennen, bereits in den Aktienpreisen drin sind und Sie können dann getrost wieder die Seite umblättern und auf eine spannendere Seite in Ihrer Zeitung gehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren. Auf Wiederhören.